Sondermeldung. Die AfD bekommt 88% der Stimmen bei der Bundestagswahl. Außer... Mann ey, was für eine Scheiße! Das Internet ist für uns alle. We're <laughs> the Die EU, CSU, FDP und SPD Alle handeln dort, nach demselben Präzidee Der Struck zu rechten Populismus bringt das Land aus seinem Die Grenze wurde überschritten, darum möchte ich euch dann bitten Lasst mich gehen, lasst mich gehen, lasst mich endlich gehen Ich war Schluss mit Dutter politischem politischen System Ich freue mich auf ihre Anregungen und ihre Vorschläge Denn Deutschland soll so bleiben, wie es ist Das sind doch nur alle Siedlungen oh. One, two, three, Zwei, eins, go! Verfehlt? Nochmal? Yeah. Verfehlt? Weiter hoch! Weiter hoch! Weiter hoch! Weiter hoch! da macht! Ja, Mann, das ist Ich das sind doch nur Idioten. Wow, oh, ja, was tun die denn da oben? Wow, oh. das ist doch gar nicht meine Meinung und mein Willen, meine Ansicht zu der Welt. Warum hab ich euch nochmal gewählt? Das sind doch nur